Hi und willkommen, mein Name ist dann ihre und ich bin Metal Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu, wie heißt das Spiel noch mal? Ich habe vergessen, Resident Evil. 5. Danke. Immer wieder gerne. Ja, letztes Mal ein kurzer Part, aber wir hatten den El Gigante gehabt. Oh, da da habe ich mich an, an Resident Evil 4 erinnert. Ich mag elegante als Gegner. War ich wirklich. Vor allem, der bauch recht einfach. Ja, wir hatten auch ein paar MGs und so, ne? Ja. Okay, Kapitel 3 1. Wir sind jetzt in den Marshlands. muss oh, müsste eigentlich ja, eine, eine, meiner, eine meiner lieblings Kommen. Das ist mein lieblingscharakter Albert Wesker? Ja. Ja, gut, okay. Wesker. Er ist ein top official mit Umbrella, der Leader of our Stars Unit. Ich traf ihn wieder nach dem Raccoon City-Event auf Rockford Island. Seitdem haben wir versucht, ihn zu finden. Seit ein paar Jahren haben wir einen Tipp von einem Leuten bekommen, wo er sich Ich weiß. Ich, ha ich habe auch die Goldversion. Können wir auch machen, wenn du willst? Ja. Mal nach der Sache irgendwann machen. Ja. Zwischendurch, keine Ahnung. Ja. Wesker. Ist dann klar, klar. Ja. Oh. Er hat sich ein bisschen verändert seit dem ersten Teil, nehme ich an. Und ich, weil, ich weiß auch warum. Der hat nämlich ähm, aus Resident Evil 4 die Probe bekommen. Der hat sich nämlich, glaube ich, initiiert, glaube ich. Alter! Wesker, beruhig dich doch mal! so eine geile Cut-Spiel. Ich weiß. nicht wieso, aber als die dieses Gebäude darunter gefallen sind, da muss ich immer irgendwie an die Szene von yogi o -Oh denken, wo irgendwie keine Ahnung, wo Bandit Heath irgendwie Pegasus irgendwie bedroht hat und der so eine Fallschirm aktiviert hat und dann da darunter gefallen. Ja, ja um, oh, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, oh, aus welchem diese Katze, um, ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Resident Evil Teil das stammt, ich weiß es einfach nicht mehr. Ich kam das in irgendeinem Spiel mal vor. Ich glaube schon, aber ich weiß nicht mehr genau in welchem. Du hast gesagt Resident Evil 4 Und kommt ja da überhaupt vor. Ja, aber halt nur in Ada's Separate USA, Ways. Uh, huh? da kam Reska so tatsächlich vor. Okay. Also er war, er war halt nicht selbst am Geschehen dabei, aber er, er, er no war super. zu sehen zumindest. Okay. Zum Glück ist er jetzt tot. Ne? Glaubst du das wirklich? Ich habe das, hab das Spiel gespielt. Also, ich, oh. weiß oh. ich, ich weiß es auch, so, ich weiß auch. Nicht... Kapitel 3:1: Das marshland wenn ich mich nicht irre, kann man hier irgendwo die faulen Eier auch bekommen. Na ja, die ja, man für das Archiv und auch. So, hab der bestie auf oben. Okay, erstmal nochmal ein bisschen an Steuerung gewöhnen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? wir sind, wir sind sofort hier im Dings hier gestartet mit so einem MG. Ja. Ich muss erstmal wieder gewöhnen. So, doch ich sollte mal jetzt Le hier wie ich hier umschalte. Leiche eines bsa agenten Eine Tragödie. Im PDA ist eine ungesellte nachricht bericht oh, interessiert mich nicht, nicht. ich bin, bin hier hier um zu töten ja. gut umschauen in diesem level weil hier gibt es eine menge sachen zum sammeln und was weiß ich nicht ich, alles ich weiß das ist auch, das ist auch eins der, der kapitel warum man sich jetzt halt echt hm. umschauen muss So, warte mal. Ach, M. Okay. So, hier gibt es glaube ich nichts, was wir machen können bis jetzt. Warum sind wir überhaupt hier? Na, hm. ja, weil, weil wir ja angedockt haben. um nicht, dass wir hier das können. Okay, dann kommen wir ja weiter. Wir ja. okay. sammeln die drei Tafeln ja hier ja nicht ohne Grund. Ja. Warte Scharfschützen hier. Ich sehe ja von hier auch schon was no. zu sehen. So. So. wir will fahren. Fahrt du. Okay. Also, ich weiß jetzt nicht, glaube, wir können während der Fahrt tauschen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, wir können mit B tauschen. Okay, ich habe die Karte auf dem mal als erstes hin. Karte sagt, wir sollen da oben links hingehen, aber ich sag, wir gehen erstmal mal woanders hin. Ja, wer wäre vielleicht echt nicht so, ich nicht so verkehrt? Ja. Ja, du kannst, ich, ich würde einfach mal sagen, du kannst besser fahren als ich. Hm. Dann fahren wir mal hier durch. Wir sind wieder hier im Zombies-Revier. Hm. Moment, was sind ja keine Zombies? Nein, das sind Infizierte. Ja, das sind Maginis Sind wieder hier. Wir Genie, sie sind wieder hier. Oh, ich gar nicht rein. <lacht> Wo oh, hast drin. du? Ah, warte mal, warte, warte mal, da ist grünes Kraut. Ich, und ich kann es nicht mitnehmen. Ich habe keinen Platz mehr. Nein. Warte mal, warte mal, lass mal kurz tauschen. Ich habe noch genug Platz. Ja. Hab ich gar nicht gewusst. Ah. Bring glaub, mich näher ran. Uh, okay. Ja gut. Tauschen! Ich grad, wusste ich gar nicht, wenn man die Haut finden kann. Ich hab's es ich gerade nur zufällig gesehen. Ich kann mich nicht umdrehen, wenn ich stillstehe. <lacht> <lacht> oh. <lacht> bitte. bitte bitte zum Schutz vor von uns von uns beiden. Nein, mach ja. keine Scheiße. Ich da nicht. So, mit euer Leben angekommen. Hey. Kontrollpunkt. Ich weiß, dass ihr, glaube glaub ich, auch eine Menge Gegner auf uns warten. Oh, ja. Also wir werden definitiv ja. einige Sachen verpassen. Weil ich glaube, man kann ja am bestimmten Ort irgendwie so anlegen. Ja. Dann gibt irgendwie Schätze, wie man finden kann. Ja, Versuchen wir einfach alles, uh, das ein, einzusammeln, was wir auch, was wir auch finden. Ich ja. bin mir nämlich ziemlich dass wir sowieso nicht alles finden. Oh, da kommen sie. Ja, hey, wir Meine Pistole voll aufgeballert im Schaden. Hält mir gar nichts. Oh oh. immer weg! Oh, oh. bleibt mal weg, bleibt mal weg. 1 Meter 50 Abstand. Äh, Marcia, kannst du mal kurz hier hinkommen? Äh, was Und, gibt's denn? Äh, kannst du mal da gucken, was da passiert? <lacht> <lacht> okay. okay, bin ich nur ich? Okay, <lacht> Sag mein Spiel glitscht der rum. <lacht> oh. Aua, das hat weh. Ah. Oh nein, das ist früher. Das ist gerade nach. Meine Pistole dringt da nicht durch. Hoffe, da du. Oh, der ist tot. Hat er ihn abgeschossen? Ja. Okay. Oh, oh ich habe den Schatz gefunden. Oh das war schaden den, den ich auf mich genommen habe äh. Äh. danke <lacht> oh, die gegner halten schon ein bisschen mehr aus ja Hier! ist der nero ein ordent muss mal wieder mit meiner Pip schießen du bist ja schon beinahe tot ja ist mg munition Geh. Äh, okay. wo denn? Ist sie da irgendwo? Ah, da liegt sie ja. I take it. Da, so, irgendwo ist ja noch einer. Oh, hier okay, ist noch ein bisschen Kleingold. Kleingold? Vielleicht oder 5 oder, oder, oder sechs. Where die? Seid ihr? Ja. Da. Häh? Oh ja, hallo. Was? Ja. Ja, äh, ja, es ist uns leid, dass wir einfach so euren Grund und Boden betreten. Aber was getan werden muss, muss getan werden. Der ja, findet es nicht. Ja. Eine Vase. Weiter. Eine Vase. Um mein Drang, sie kaputt zu machen, war war mal wieder zu stark. Ja, Ach, ja ich habe. All... Okay. Ja, hab, ähm... nee, hab... ja. Hier ist noch wat. was. Aha. Tafel des kriegers also haben wir zwei Tafeln ich glaube wie viel brauchen wir drei ich glaube ja ich glaube haben wir noch gar nicht gefunden wo wir müssen lade nach äh, kannst mich heilen vielleicht wäre das möglich ja. ich mal, ob wir noch irgendwas also den einen, den einen schatz habe ich schon eingesammelt ich kann zwei grünen kräuter verbinden ja ich habe drei stück so. Wir bin mal in zwei grüne Kräuter. So. Thanks. Much appreciated. Come on. Much okay. okay! Come on! Hurry! Oh. Hm. Dann sind wir ja fertig, Go. Go! Ach ja, warte mal. Wart. Thanks. Thanks. Wait. Warte mal, ich will hier noch eben ein bisschen umgucken. Ah nee, ich glaube hier scheint nichts mehr zu sein. Kontrollpunkt, ja. okay, du zuerst äh. Na dann mal wieder raus. Ja, wohin geht denn jetzt die Reise? Dann die ROLP? Warte mal, warte, Moment. Ich glaube, ich habe was gesehen. Hm? Warte mal zurück. Also, ich konnte gerade was einsammeln. Oder irgendwann im Baum oder so. Ja, ich glaube schon. Einen Käfer, ich habe Käfer eingesammelt. Jetzt kannst du zum Käfersammler werden. Okay. Oh, oh. Warte mal, Moment, Moment, Moment mal! Du hast dem sniper ne? Ja, sicher doch. Okay. Äh. Bam! Nicht so viel wackeln. Oh Gott! Äh. Blah. Oh Gott. Oh, wo ist da noch welche? Da ist noch einer. Von linken Seite. Von der Wand, wo du gerade warst. Ja! Yeah. Gerade. keine munition auf den <lacht> genau. das mache ich ich glaube ich habe ihm die röbe weggeschossen okay. Na, dann sage ich so das war ich nicht das war der wind lade okay. hey, warte. <lacht> weg das ist der weg wir haben es ein bisschen eilig die, hast du die echt über den Haufen gefahren? Oder huh. nicht, ne? Ja, da. Ja, so, das mal gucken. Jetzt war nix. Ja. Hallo? Oh. Oh. Salma, kannst du mal die abschießen? Hm. Hm. Schätze daneben. Ich werde doch nicht ohne Wunder äh, sein. So oh, Mist, oh. Es, es wackelt! Nicht so viel wackeln, sonst kann ich nicht äh, nicht gut zielen. Ja, manchmal muss ich halt ein bisschen ausweichen. Ich weiß, ich weiß und ich machte da dafür auch keinen Kopf. So, ist ich verurteile dich das. Sind auch noch welche? Wo oh, denn? Ah, da. Aber dann ja, Aber. Oh man, da so lange gedauert. Ist halt explodiert, ey. Es ist nee, nee, nee, nicht so, dass solche Sachen im Wasser immer langsamer explodieren. Oh ja, er hat nur noch Feuer. acht Schuss. Oh ja, warte auf. Oh ja. Wie kann das überhaupt explodieren? Es ist im Wasser gewesen. Oh, halt mal mal hier. Ah. So sieht doch schön aus. Meinst oh, du? Oh, ich weiß, was das ist. Jetzt kann ich. Warte. Ich glaube, ich weiß es ist auch. Ist hier nicht irgendwie ein ganz besonderes tier hier drin eine Giraffe, ja eine giraffe ja. ich rede jetzt eigentlich vor von einem anderen tier kannst du das da? wer ist denn das da siehst du nicht? <lacht> ja ja ich meine dieses da hallo mr krokodil hallöchen mr. krokodil oh, Gar nicht auf in die überhaupt können doch stimmt ich habe ich habe keine schrubten nicht so mehr oh, das oh, noch ein käfer Aber hier ist irgendwo noch ein krokodil ich glaub, da ist es okay. oh, links von uns auch ja ich glaube nicht. ja kollege ich will ja nur ein bisschen in diesen pool schwimmen okay oh ja dieser pool ist für alle da ja, das ist ein bisschen nah Aufpassen. warten macht doch nichts das will doch nur, nur spielen das möchte doch nur, nur kuscheln und, und, und wir alle wissen doch mal was wir aus krokodilen machen ne? ja, äh, das war wir machen nicht <lacht> äh, witzig eigentlich, so, eigentlich gesagt dachte wir eigentlich hier weg können, ne? aber <lacht> aber irgendwie ich habe jetzt echt bock, bock, bock, bock, bock das krokodil umzubringen es ist tot okay. ich glaube hier ist noch eins dabei hinterlassen ja. ne? Ach, komm jetzt gehen lassen sie weitergehen bevor bevor sonst noch was schief gehen kann ja. ah, ich habe ich habe es gesehen ich jemand auf dem Boot. Ist, meint irgendwann war auf dem Boot. habe ich aber nicht erinnert. Ich gehe mal hier rein. Ah, hier sind, hier sind noch zwei Krokodile. Warum sind die so viele Krokodile? Ich dachte, hier werden irgendwie weiter. Komm einfach hoch. Ich bin on, nur noch, auf Schatten suche, ja? Entschuldige uns. Oh, hier ist ein Rotskraut, endlich. Also. Aus dem Weg, aus dem Weg. da <lacht> war ich, ich ganz. Die am Fliegen sind jetzt. nicht abgesehen. Ja, ne? Ja. Die Menschen sehen aus wie Idioten. Hier ist ein Ei. Das ist ein Ei. Das ist ein Ei. Ich nehme es mit. Okay. Ich glaube ich ich esse das auch mal direkt oh. um. für die proteine proteine wollte ich eigentlich heute auch noch essen habe hab mich dann aber für was anderes entschieden vielleicht das ist ja schon gesehen was proteine nein was ich heute gegessen habe habe ich in Discord reingepostet was ich <lacht> ja gesehen. ja ich habe gesehen das war ganz schön lecker was nun war es jetzt nur ein brot oder war ein sandwich das war ein Sandwich. Okay. Das war ein Schabata, ah, ja. Ist aber auch ein Brot. Ja. Ein italienisches Brot. Ja. Italien? Mamma mia. Also ich habe die Tafel eingesammelt und ich glaube, dass es immer noch nicht alles ist. Gibt es vier Tafeln? Ich nicht. Wir müssen erst mal einen Ort finden, wo wir die alle einsetzen müssen. Aber ja. Bitte. Bin ich jetzt oder war nicht irgendwie in dem boden irgendwas? nicht nee. Aber was war ein Wasser gerade am platschen? Wahrscheinlich ein Käfer oder oder ein Krokodil. Käfer. Käfer. Sammler. Kiefer sind riesig in diesem Spiel. So, dann wieder zurück. Ja. jetzt <lacht> will ich nicht dem boot das ist überhaupt unser boot ich habe ich jetzt ich habe jetzt echt keinen bock mich mit den krokodilen zu feiten auch wenn, auch wenn man da daraus lecker steak machen kann und gute handtasche einfach, ja, weißt du noch, wie wir darüber mal geredet haben? Ja, Bin ein riesiger Fan von Gucci, ja, und auch Lacoste. ja also Wenn es darüber mal wieder kein Best-of gibt, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich meine, wir, wir machen hier den größten Quatsch aller Zeiten allein. Allein die Tatsache, wie oft wir schon und im ersten Kapitel draufgegangen sind, mal schauen. Oder auch die lustigen Glitches, die es gerade gegeben hat. Allein das ist es ist schon wert. So. Ah, guck mal, was hier ist. Ding Dong, paling palem Ja, wir sind da. So, auch das schrotblinden munition wäre, äh, wäre echt nicht schlecht. echt ja, feil Thanks. Thanks. Thanks. for the help. Oh, ich habe, ich habe zwei Schüsse. Kultur. Kultur. <lacht> Kaputt. Ja. Also, Wir K startet. Kaputt. Bestören. Schaden, Komm mal Munition. Oh, Handgemenge. Jetzt kommen die damit. Okay. Ja. Knieschwinger. Mhm. Ja, wenn wir gegen so wenn wir gegen so dicke leute kämpfen wie ja diese eine mit dieser mit dieser Axt in dem ersten kapitel ja da gibt es auch ein archiv wenn, wenn einer von uns einen nahkampf angriff macht und der andere danach Nahkampf macht und dann wieder die erste person noch einen nahkampf angriff macht dann gibt es wieder oh. weil man kann so eine, man kann so eine dreier kombo machen wenn wir so abwechselnd hier so eine, das ist ja nice. das machen Also unkoordiniert, wie wir im Kampf sind. Hm. Er ist immer noch heiß. Wofür er wohl benutzt wurde? Es sind Kannibalen, das sind Kinder. Kannibalen, sage ich dazu. Oh, das war sogar was. Was, was? wollte ich gerade mitnehmen? Ich nur Spaß. Ich nur Spaß zerstört. Und, ei, er ist kalt. Wur, wurde er, wurde er lange nicht. Wahrscheinlich wurde er lange nicht benutzt. Der ist kalt, der andere war warm. Was denn? Ja, hier, draußen ist das hier, anscheinend wohl so eine Art Ofen zu sein. Ah. Nein, oder einfach nur ein Ding. Oder eine Toilette. So. Ich glaube, oben ist der die letzte. letzte Tafel die Und da hängt ein Hühnchen. Die armen Hühnchen. Die konnte man noch noch essen. So. Ich glaube, ich muss also mitnehmen. Ja, ne? mehr alles ich meine äh, mein schweres ist ja auch in feier emblem ja auch so eine sache ja. Ja, wer, wer, was wirst wer, du denn so wo oh, wirst wer, du ein Lanzenträger oder du ein schwertkämpfer Schwertkämpfer. ich auch da kommt ja erst drin da, da kommt er ja, glaube ich nächste woche oder in den nächsten zwei wochen euer raus. wusste gar nicht was auch nur mal eben gesagt haben Ah, zum Glück bin ich hier oben in Sicherheit. Sieh mal einer einen an. Ich schieße mal die Abteilung, die da kommen. Das. Da, besser. Nein, der ist ausgewichen. Aua. In der letzten Sekunde. Ich hab gar keinen kommt da gar nicht weiter da kommt gar nicht an die wand vorbei What? ich steckt da oben in der wand feste ne? so, habe ich da ist auch noch einer die kommen gar nicht dadurch durch das ist super komm mal ich bring mich mal hier oben noch hin außer da kommen noch welche ja. Aua, der hat mich geboxt. Am Boxing zurück. Habe ich gerade. Da kommt noch mehr. Und jetzt jetzt habe ich in den Schritt geschossen. Uh. Oh nein. nein! Nein! Ich muss weg. Ich muss lachnaden. Oh. Uh. Thanks. Uh. Mein Knie weg. Oh, ich jetzt langsam zu neigen mit meiner Munition. Nach. Oh, nein. Ich geht. Ja, nein, wollen eigentlich <lacht> Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. oh nein, der ist noch am Leben. Nein, das brauche ich nicht. noch nicht. am Leben? Ah. Hinter dir! Ja. Oh, Hinter dir. Okay, jetzt reicht's. Ja. So, jetzt rechts! Oh Mann, ich wollt, Ich wollte jetzt gerade eine Granate werfen. Hm? Und jetzt haben wir es geschafft. Ja. So, warte, ich mich hier noch hoch. Da gibt es noch was. Noch was? Noch ja. was? Noch was? Noch was? Ja. Noch was noch was? Noch hier. Ein Götze! Ein Götze! Mari. Götze. Oh, okay. Ich wollte mit meiner Snipergewehr ist bisschen scouten, aber ich habe keine Munition. Also selbst wenn ich aber finden würde, ich gar nicht oh. hm. Gott, ich nicht abschließen Ja, super. Yep. Mal weiter so. Ja. wir schon ganz oben nee, Ja. schon äh. ganz oben links? Ah Ja. hier. Ja. Ja. Ja. Ja da waren wir schon das heißt wir haben noch nicht zerstörung hier angerichtet wir müssen zerstörung anrichten das feuer ist noch nicht ganz erloschen man kann es wohl noch benutzen man ich mal einen Kelch mitgenommen Granate. das war sie nicht. zu zerstören sie war zu groß tun ist in mein messer reingelaufen. noch er hat die wohl benutzt. Aber das ja. Huhn hat mich gepickt. und <lacht> gerade so geschahen genug. Ja, das Huhn hat mich gepickt. Ich habe gerade Schaden durch das Huhn bekommen. So. Das habe ich äh, ha. Die machen meine ja echt Schaden. So also minimal. Ja, die picken, die picken dich einfach. Willst du mir etwas Pistol Munition geben, das Ja, uh, genau das. Yeah. Genau dafür. Hab's gerade getan, bitte schön. Dankeschön. So, ich dachte hier mal ein paar Eier hinterlassen. Oh, da, hier sind Eier, zwei Stück. Äh, ist ich bin auch. Äh, hier, warte mal, ich gebe dir mal was. Uh, was. Hier ist ein Ei. Du kannst mal eine Granate haben. Ja, äh, Komm, essen wir ein Ei. Proteine. Ich oh. habe ja, noch. Ich habe da nur ein HP oder so. <lacht> <lacht> da, noch ein Ei. Äh, ein Huhn. Ich kann doch wieder etwas lebt hier. Ja. Das wird ein Ei entstehen, wenn man die erledigt. <lacht> oh ein Käfer. Oh ein Käfer. Ja yeah, Käfer. Können wir, können wir ganz gut, gut verticken. Das ist ein ja ziemlich altes so. Boot. Sieht nicht gerade sehr tief aus. Das ist doch nun <lacht> ja. ja. so und wir kamen. Wir sind angekommen. Wir haben alles getötet. So muss das ja, ja jetzt. bin ich durch. jetzt kommen wir wieder. Ich auch Ja. <lacht> dieses Bild mit diesem toten Hühnchen dem Hintergrund. Ja, so, das so. hat gesehen. Come on. Irgendwas äh, explodiert doch irgendwo was ja. Der ein. ist normal in dieser Region. Wahrscheinlich hm. so, hier wollen wir noch hin. Da ja, gibt es auch was Schönes. Da kannst du einsammeln. Ich darf es einsammeln. Okay, mhm. in den Kopf da muss er darauf glaube ich oh, ach so, okay, okay. Go! Ja. danke danke sehr ein Raketenwerfer den man aber nur einmal benutzen kann ja ich weiß der alles shot kann wenn ich mich irre ja damit mit damit habe ich in Resident Evil vier mal äh, den zweiten Hauptboss einfach gewonnen schottet Jetzt sollst du vielleicht noch ein bisschen aufbauen. wird würde halt so lange einlagern. Irgendwann. Ich weiß. ich weiß. Müssen wir irgendwann mal nicht weiterkommen oder so. Keine Ahnung. Ich, ich denke, ich weiß, für, für welchen Boss ich den einsetzen werde. So. Schau hm. aussteigen. den kein Boot irgendwo da rein. oh, da ist was, warte Ja. Oj. Oh, hm. Yeah. Geh mal rein. Immer so ein kleines Bad, ne? Hast ja nichts dagegen. Mhm. Ja. Kefa. Nein. Kefa. Danke. Danke schön Kefa, damit. Ein Kelch. Ah. Was? Ich ist da gerade rein. Hm. Hallo? Hallo? Bist du? ein du wir noch da drin? Ach so ja ist eingesammelt ja ich habe den kelch bereits eingesammelt dann kann man ja wieder gehen. Sonst nichts mehr? Nee. Na gut dann können wir ja wieder gehen ja dann gehen wir wieder äh. so was also, braucht gucken ich glaube wir waren überall ne ich denke mal ja weil die Audi Karte offen ja, habe ich. Okay. So, und ich glaube die Idee in dieser Level ist eigentlich, dass man erst hier hingehen soll und dann gucken soll, oh, was müssen wir denn, als nächstes machen. Aber Aber wir wissen es doch schon irgendwie, dass wir die äh, vier Wappen einsammeln müssen. Ja. dieses eine ja dieses dieses amerikanische Spiel auf so Kinder Kinderplätzen mit dem Ball am also äh, ja ja ich, ich weiß was du meinst ja, ich weiß wie das heißt äh, ähm, hast, schon, hast schon mal Disneys große Pause gesehen da haben die halt auch ja natürlich natürlich ha, habe ich damals natürlich geguckt so der Schaman wurde eingesetzt Du bist dran Tafel des Hauptvogels. Die Tafel des Kriegers. Tafel der Bestie. Das Tor wurde aufgeschlossen, indem diese vier Elemente feind wurden. Der Avatar war. Ja. Sieh das an. Oh mein Gott. geht doch schneller ja, vorbei genau. als ich gedacht hätte ja ich hätte ich, ich jetzt. Was? Warst, du das, warst du das oder war ich das oh. ich war ich war es nicht Nein, vogel Aha. Das, oh, oh mein gott was ach da oben moment mal moment mal was, siehst du wer uns abknallt ja oh. jetzt macht es nicht mehr es ist ja kein abknaller mehr ja warte bekommen wir hier nicht auch noch eine neue waffe äh, weiß ich gar nicht ja ach hier sind wir okay ah, okay. ja, okay. ja oh. bekommen bekommen wir hier nicht eine magnum das wird ja da wird ja ziemlich werthaft glaube, das, oh, ja. da ist die kannst du haben ich bin ich so ein fan von magnums ich habe keinen platz mehr dann kann ahnung gibt mir gewehrmunition oder so Bringt sowieso nichts, wenn ich die Waffen einsammel Ich habe ja schon alle freigeschaltet. Von daher. Okay, teilen wir uns auf und so. Suchen nach, suchen nach Zeug. Ja. Hier ist die Magnum. Wo ist die Magnum? Ja, wo die Vögel sind. Wo die Vögel sind? Immer den vögeln nach. Ja. Na, genau da. Ach ja, übrigens. Äh. Ja. Da ist auch eine. Frage. Ich hätte es mir gedacht. Aber hey, in der ne? Ja, hey, in der Okay, ich guck mal, wie ich dich da rennen kann. Ah. Ich muss mal kurz hier rumlaufen. Da <lacht> oben. Hey, was macht ihr oben? Ich oh. oben. No. Ich im Kreis. Wow, das so Da kann da gar nicht mehr raus. Ach. Was? Ich kümmere mich schon um die Leute hier oben. Ja, einen habe ich auch erledigt. Warte mal. Hey, ich bin jetzt auch hier. ein Anyway, bist, sein, oder okay. Oh nein! Oh nein! Okay. Oh okay. uh. hier da wobei kombo gefangen oh, da ist auch noch einer da zwei ja, ich gehe mal hier hoch oh hier kommen die von allen seiten gar keine muni also wir wie können die durch diese ganzen magnumschüsse noch stehen ja, das oh, ich ah. Ah. Oh, wo bist du? Ah. was im hals fest warte ich ja, ich wollte sagen granat jetzt nicht schlecht ja habe ich doch gerade gemacht das hat, äh, hat so gut wie geil gemacht ah, da ist ein ja ist mir oh, ja boden ich habe ich weiß oh, oh mein gott ja, Oh Gott, aufgesch bist du! I'm coming! Oh. Glaube! No, Der Raketenwerfer! Jetzt mal war ein Ei. uh, uh, Warte! Warte! Warte! Warte! Nein! Ich mag schon den Raketenwerfer! war wann wir im Weg. Würdest du oh. mir bitte helfen? <lacht> Danke. Hey. <lacht> oh, oh. Nein, da wollte ich gar nicht. <lacht> oh. okay. ja, ich habe den Raketen... Schlecht. Ja, ich, ich habe den Raketen, der vor zwei verwendet, aber jetzt habe ich ihn wieder. Ja keine Sorge ja gut müssen halt nur weiß also nicht ein bisschen überleben ja. so erstmal meine äh, verbessern ich kann ich kann nichts verbessern nein oder kann, kann, ich, warte, kann ich was verbessern nein nein ich will nicht verkaufen ich will verbessern ja schätze mal so erstmal Sniper ab upgrade. Steht. Hm. Äh. Hm. Oh nein, jetzt habe ich aber die magnum nicht mehr so eine scheiße das heißt ich muss hier ich muss sie neu holen da ja, muss ja nur ein ja aber warte mal ich habe ja noch ein paar minen oh. ja und kann man jetzt kaufen Ah. Okay, ich, ich bin fertig. Bist du auch fertig? Ja, also genau, wofür ich meine Minen leisten ne? ja für die beiden dicken. Ne? Ja, da wohl wir War hier ja. okay? Ich sammle das jetzt noch mal ein. Ja. Ich gehe geh mal da oben hin. Ja, und ich werde jetzt einfach im Kreis rennen. Wir ja, haben jungs nach euch ich, ich, oh. ich habe gerade grad, gerade gemerkt dass ich ja gar keinen platz habe hey, mal, macht ja. Ja so. oh. Oh, sind schon da sind sie schon weg äh, ja. ja würdest du kurz runterkommen? kommen ja. So. warte erstmal gebe ich die munition jetzt mal stehen gewährt okay kann ich mitnehmen ich habe keinen platz mehr Na, ja, dann nehme ich die so lange ich habe ihn durch die wand geschossen <lacht> so, warte mal okay jetzt reicht es mir nein warte ich habe ihn Minen her ja, stimmt du hast die Mine wenn so, man zurück ein bisschen zum Anfang am besten yes. Guck mal hier hin. ich laufe oder da bin ich dann so normaler da reinläuft so Wo sind die dicken da die <lacht> <lacht> Und nochmal. Nehmen wir noch. Warte ja. ne, auf. Ah. Ah. Oh, schnell, ich wollte den treffen. Renate. Ja. Okay. Ja so, dann habe ich drauf. Nee, habe ich gar nicht mehr. Ah, Hallo, ich, ich schieße die ganze in, in Kniescheibe rein. Nein. Nein. Ihr seid die scheiben Die bronzene Kniescheibe. Wie könnt überhaupt noch stehen? Oh. Oh. Out. Alter. Bist du nein Bist nein, nein. So, no. out. Oh. voll eine übergeflogen. <lacht> ich ja, wollte <lacht> gerade helfen und dann hat er mich gepackt. <lacht> habe nur gesehen. <lacht> <lacht> Bereit. Noch Nochmal. Warte, Moment. Ja. ja. Okay. Damit ich die Magnum einsammeln kann. also äh, ja. vielleicht sollten wir erstmal woanders hingehen <lacht> und irgendwie andere leute erledigen ah, nee, kommt die idee die beiden dicken zu erledigen das du eigentlich, eigentlich eine ganz gute sache hier ich renne im kreis und, und gleich wird mir schlecht <lacht> <lacht> ihr kriegt mich nicht ihr kriegt mich nicht Na, warte, mich <lacht> eine idee. Du bist schon fertig ja. äh, guck mal wie kommt man da raus? folge mir mal kurz mein nämlich wenn ich mich nicht irre irgendwo aber wir sollen hier oben erstmal hingehen weil wir können das Bestimmt. hier untertreten Jetzt lassen sie mal hier hinkommen. Ah. Oh, warte mal, bis die Dicken hier hinkommen. Dann werfen wir da unsere Granaten hin. Nein, noch besser. Was denn? Was ist denn? Okay. <lacht> da wollte ich nicht. Äh. Ja. Okay, hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Wir sollten abhauen. Man oh konnte diese Fackeln da irgendwie so runtertreten. Das konnte man. Ja. Äh. Äh. Danke. nahe na ihr dicken oh. Der ist ja dann gesprungen. Man soll mal hier rüber springen. Oh, der ist weg. Ja, den anderen auch. Den habe ich getroffen. Also ein Raketenwerfer so Ja, ich habe den Raketenwerfer benutzt. Oh. Scheißegal. Hauptsache, die sind weg. Hey, wir brauchen unsere Ruhe. Ich will mich hier in Ruhe umgucken. Autsch. außerdem Und es, es gibt doch halt eine, es gibt immer noch dieses. Äh, diese eine sache man, man muss es sich einfach machen wenn es die möglichkeit zu äh, wenn es die möglichkeit dazu gibt muss man es sich einfach machen und hier ist übrigens rotes kraut wir spielen auch veteran und ja einfach. Äh, lass mich dir mal ein bisschen munition geben kann ich nämlich die Magnum munition mitnehmen das ist kein das, gutes kraut das ist auch kein platz für maschinengeber munition Du hast so viele waffen <lacht> warte hier jetzt kannst du mir die maschinen zu geben Thanks. so dann kann ich nämlich auch direkt was, nachladen was, ne, und dann habe ich habe ich auch wieder einen platz wann ist die schutz Weißt meist du, die für normalen schaden oder für schüsse ich glaube da gibt es zwei verschiedene ich glaub, ist noch was für gegner ja, auch Und ich habe keinen Platz! Aber Was sind die? Ja, nicht ich höre die, aber ich höre die auch. nur ich sehe sie nicht. Hm. Warte mal, machen wir es mal so. Machen wir es mal ganz einfach. Er oh, läuft gegen die Wand. Oh nein, noch ja. nicht schon weder. der Einzige? <lacht> das heißt, einfach gegen die Wand laufen. Also, also die die KI von heutzutage ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Das sieht mir doch ganz einer Falle aus. Äh, Hol du es dir. Da war noch 50. 50, <lacht> 50 <lacht> äh, oh, sicher, oh. kleingold. Magnum Munition. So. Endlich. Jetzt habe ich auch irgendwie mal, mal was zum, mal zum Schießen. Ja, war knapp. <lacht> Wollte schon sagen, hat er es vergessen? ich so. nein so, haben wir, ja ja, wir werden wir werden bestimmt die, die gegner da rein locken können ja so Oder gehen wir weiter so, hier müssen wir müssen uns glaube ich trennen kurz oh, Junge. weil einer von uns muss hier eine brücke für jemanden machen und zwar hier Okay. Das Tor geht nicht auf, es ist von der anderen Seite verriegelt. So. Und du musst da unten. darauf hoffen, oh. dass ich nicht loslasse. Nero, ich schwöre dir, wenn du loslässt. Ich sage mal, da kommt ein sehr pünktlicher Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. kontrollpunkt jetzt hatte ich eigentlich lassen müssen oh, ich bin da nicht du so Ach, oh, komm, du. sagen so arschig bist du doch gar nicht dieser kontrollpunkt ist so gut oh, hier ist ein ja. Äh, Käfer. Ja. ja, schlange Brof. Brof. Yeah. Oh. Ist ja, ja. Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Hier unten liegt übrigens noch ein Ei. Hier liegen sogar noch mehrere Eier. Hier oben ist auch zeigen Grünes Kraut, aber ich habe keinen Platz. Noch ein Ei. Ja, hm. aber kein Platz. Moment. Jetzt habe ich Platz. Ich aber nicht. Hm. Aha. man hätte es hätte es halt so machen müssen wie in resident evil 4 ja auch kein Warte mal gib mal, immer gib mal kurz seine eier für, für das, hier. das ist wie tetris spielen muss einfach nur die Ja, moment ich kann nachladen genau jetzt gebe ich dir die eier zurück Ja. Dann kannst du das grüne Kraut mitnehmen? Ja, dann kann ich da verbinden, und dann habe ich wieder Platz und oh, und jetzt habe ich das Dokument gelesen, was ich nicht wollte. Oh Gott. Und so viele Seiten. Und jetzt habe ich Platz. Jetzt kann ich Zeugs aufsammeln. Juhu, Zeug aufsammeln. Okay, wir mal wie Tetris spielen. muss einfach nur immer gucken, wo alles reinpasst. ja. Äh. ja nimm, Warte mal, Nee, kann ich nicht. Verdammt. na ja John. Was hat der mit So lange dauern Aber müssten wir nicht gleich so langsam am Ende sein? Ja, ich glaube, der aufzug hier ist am Ende. Aber ja, der Aufzug ist das Ende. Aber warte mal, bevor wir da reingehen. Ja, erstmal in die Höhle oder was auch immer da war. Ja. <lacht> oh, eine Maske, ich habe eine Maske gefunden. Hat sie gehört jetzt mir? Mua. Jetzt kann Fasching ja. ruhig kommen. Ja, jetzt kann Fasching kommen. Was ist, wenn ich von hier aus rein reinzoome? Nein, immer noch nicht. <lacht> Na gut, dann. Geht's. Come on! dich! <lacht> ich bin doch schon da! Haben wir es geschafft? Ja! ja! Huhu, <lacht> Ende des Kapitels. Mann, war das ein langes Kapitel? Sie können die Akte Chris Redfield im Archiv einsehen. Sie können jetzt in Albträumen verloren spielen. Ach, da war. Das DLC von was ich kreiert habe ja ich würde sagen machen wir so am ende weil die DLCs die haben es in sich wenn ich mich nicht irre ich glaube auch also wenn wir, das erst machen, wenn, wir, wenn wir schon so ein bisschen eingeübt sind in das spiel ja ja gut dann machen wir jetzt eine eine kleine pause und dann sehen wir uns im nächsten part wieder ja. Tschüssi, Koffi. Tschüss,